Dein Jahr an der dualen Jüngerschaftsschule von Campus Connect. Um dein Jahr, um deinen Glauben zu festigen und praktische Erfahrungen zu sammeln. Jesus begeistert uns, darum machen wir ihn bekannt durch Connect-Gruppen überall. Gemeinsam erreichen wir die Studierenden, um das Potenzial, das Gott in sie hineingelegt hat, zu erkennen und zu entfalten. Starte mit uns neue Gruppen in der Region Nürnberg und nutze dabei viele verschiedene Möglichkeiten, Gottes Liebe mit anderen zu teilen. Und wie kann das konkret aussehen? Entwickle neue Konzepte, um den Studierenden zu helfen, über ihren Glauben zu sprechen. Deine Kreativität ist gefragt. Und natürlich kannst du mit uns den Höhepunkt des Jahres gestalten, die CONNECT 22. Worship, Austausch und mit hunderten Studenten aus ganz Deutschland connecten. Bewirb dich jetzt bei der PATH Academy. Reach the campus today to reach the world tomorrow. Safe bro. <lacht> Okay, next step.